Heute Abend, 20.15 Uhr, ARD, tritt Beatrice Egli bei Florian Silbereisens großer Schlagerstrandpartie in Gelsenkirchen auf. Wie wird die Blondine auf den Moderator treffen? Läuft da endlich was? Wer jetzt auf die schlager story des Jahres hofft, der wird bitter enttäuscht. Wir treffen uns oft für gemeinsame Sendungen und lachen sehr gerne zusammen. Wir sind Kollegen und mehr nicht. Er teilt Beatrice Egli im Gespräch mit dem Portal, Tress Click, all denen eine Absage, die auf eine Liebessensation gehofft hatten. Fast wie frisch verliebt auch wenn Florian Silbereisen leider nur ein netter Kollege und Beatrice Egli offiziell immer noch Single und auf der Suche nach ihrem Mr. Right ist, aktuell schwärmt sie in den höchsten Tönen. Im Interview mit der, Schweizer Illustrierten, ist die Sängerin hin und weg, und zwar von ihrer, Sing meinen Song, das Schweizer Tauschkonzert. Kollegin Tassan. Dabei hatte sie ausgerechnet bei ihr die größten Bedenken. Total unterschiedlich. Am Anfang dachte ich, okay, diese Musik? Sehr weit weg von mir. Cool fand ich sie damals schon. Eine Frau, die zu ihrer Weiblichkeit steht, aber ich dachte, dass wir beide uns nie finden werden, verrät die blonde Frohnatur. Kein Wunder, denn während Beatrice mit Herzblut Schlager singt, hat sich Sängerin Tashan Pop, Hip-Hop und Contemporary B verschrieben. Doch Gegensätze ziehen sich offenbar an. Das Krasse ist, dass Tashan und ich heute mega eng sind. Wir treffen und jetzt auch privat. Sie hat mir Bern gezeigt und danach sind wir zu ihr gegangen, wo es sehr feines indisches und asiatisches Essen gab. Es war mega lecker, freut sich Beatrice Egli. Sie ist eine Boss-Lady. Und die freundschaftliche Liebe scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ich mag sie, weil sie einfach eine Boss Lady ist. Sie ist so eine starke Frau, die ihr Ding durchzieht. Ihre Karriere geht stets aufwärts, das inspiriert mich total. Ich konnte sehr viel von ihr lernen und mitnehmen, schwärmt Tassan, die bürgerlich auf den Namen Shente Azalea Venkatisch hört und indische Wurzeln hat. Sie ganz so aus. Als hätten sich diese zwei Frauen zwar nicht gesucht. Aber trotzdem gefunden. Gelsenkirchen, Rums. Die Schlagerwelt steht vor den TV-Shows von Florian Silbereisen ja immer ein wenig Kopf. Neue Singles. Alben und Videos sprießen geradezu aus dem Boden. Klar. Denn mit einem Auftritt in einer ARD-Gala des Schlagermoderators gibt es eine große Öffentlichkeit. Der man die neuen Werke vorstellen kann. Schlagerstar Beatrice Egli mag es offenbar gern spontan. Und so hat die Sängerin aus der Schweiz schlicht völlig ohne jede Vorankündigung einen neuen Song veröffentlicht. Und das nur einen Tag vor der Silbereisen-Show, Schlagerstrandparty in der ARD. Überraschung. Meine neue Single, Samstagnacht, ist da. Schreibt Beatrice Egli via Instagram an ihre Fans und meint weiter. Na, wer freut sich genauso wie ich auf den Tag, an dem wir endlich wieder zusammen tanzen und feiern können? Denn genau darum geht es in ihrem neuen Schlagersong. Dann die Ankündigung, die bei ihren Fans sicher für Freude sorgen wird. Beatrice Egli wird den neuen Song auch am Samstag bei Florian Silbereisen singen, wie sie ebenfalls in dem Posting verrät.